In ja, alle neuen Orden von Ratten wir zum dritten Mal Joker geworden. <lacht> oh, moin, Fabi. Fabi. Nevermind. Ja, Fabi. Alarm. Wir brauchen Infos, Infos, Infos, Leute, Infos. Same. die Leiche liegt am Dann kann es ja nur Fabi gewesen sein. Richtig. Ähm, also der Killer sehe, war Paper, begründest du das einmal bitte? Ja, also ein Grund war zum Beispiel, ich bin in die Camps gegangen. Du bist so in Richtung End gelaufen, du hast gesehen, dass die Camps äh, sind, in also, du bist direkt wieder weggelaufen. gelaufen. Richtig. Ah, der Joker, Don. Jetzt bleibt es doch in Richtung Admin nach Lifeline hochgelaufen. Also ich weiß nee, nicht. Nee. ich weiß ob du aus Admin wirklich direkt rausgekommen äh, ist, Aber das du ich ja Killer ganz einfach gemacht haben. Ja, pass Kann auf, äh, ich Ich war äh, an äh, Ich war an Live, Pfft. äh, ich, ich habe äh Comps gefixt, dann kam. Wo liegt die Leiche? Das, ab das, ab das ab wäre ab noch gut so ja. es. Hat sich jetzt einfach mal aufpassen. Raper hat ja eh immer Joker-Abo, deswegen. Ja, ist Die Menschen nicht gehen auf jeden Fall leid, ist. Ja, dann halt nicht, ja, dann halt nicht. Ja. Warum? Ich war gerade eben schon in der Deck-Tiff. Aber, aber es ist besser gelöst, wie als in Dawn of Asmars. Hier sieht man nur so kleine Fußflecken. Das ist definitiv besser. Willst du mich völlig verarschen? Hey, Dick. Was ist das für eine Farbe, Junge? Hä? Hey? Oh, das Field-Icon ist cool. Ich, hä, war mal blöd, nicht markiert, wenn ich schilde. Was ist das denn? What the fuck? Willst du mich für Blöd verkaufen? Ja? Ich hasse das. <lacht> Ey, nicht <ich> <hab lacht> schon wieder <lacht> Paper. <lacht> Nein. Ja ja, ja, ja, ja. Oh, Time Master. Weil, wie okay, das ist. Jetzt falsch. Im Chat steht Matthias Pink. Krieg ich bitte sein? Ach ja, da war, war ich ja noch. Pink. Oh mein Gott, nicht ernsthaft, oder? Ja, okay. ah, ja. Da! Du Ja, Second Try. Äh? War, war ich jetzt blind? Ja. Welche super tolle Rolle bekommen wir jetzt? Ach Lolo, ist ein halt Brian ja, <lacht> immer als oh, erstes tot. Oh, nun, nun, nun, nun. Oh Leute, ja, wenn hat den wieder? Ja. bitte nicht als ja. Ja. Oh. Hat, der das? Ja. Ja, ja. hat er das? <lacht> <lacht> ah, ja, hat <lacht> ja. Medic? Leute. Ja, ich war ich war aber war ein, bisschen, war ein bisschen. Ja, halt Maul. machen. Thank mm -hmm. you. Nein!